Hallo? Hey. Ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. <lacht> Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein, nein, gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt Sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Bin kümmert's. Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Stand knapp davor, ihn aufliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Hey, wie wär's mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Gibt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den schief zu fragen. Oh, der ist noch voll gut im wir Dienst. Beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns. Oder, scheiße. Ja, lass ihn raus. Wir müssen alle retten, die wir können. Das ist X. nicht, was passiert ist. Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Finde einen Weg raus, Leon. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Ich bin Ada. Oh ja. Yeah. Ich schätze, das ist ein Deal. Der Gesch Schaltschrank ist der Können Sie die zuständige Person schlägt, sich darum kümmern dürfte zwar allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformatorraum müssten noch ein paar rumliegen. Mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum nur noch eins dieser liegt. Der Typ, der die Glocke des Urturms reparieren soll, müsste noch eins haben, also nehmt es ihm. Ich meine, bitte den Höfen, nicht darum. Ja, toll, das heißt, wir müssen jetzt in diesen Urschaltturm. Da müssen wir hin ich sehe langsam echt nicht mehr wie ich da weiterkomme also ich sehe schon dass die leon storyline interessanter ist irgendwie teilweise also Ihre Storyline war auch verdammt cool, das darf man nicht falsch verstehen jetzt, äh, aber ich finde sein jetzt auch verdammt interessant. Die Story von Claire war auch cool, auch mit der kleinen, auch wenn sie mich teilweise genervt hat, aber hey. Äh... Hm. Also, ich übersehe hier noch was. Ganz klar. Ich gucke halt, ich war noch auf eine Antwort kurz. Dann weiß ich, ob ich Nano noch weiter stream oder nicht. Bis um halb sieben sicher noch. Und danach weiß ich nicht. Also, wir machen nun mal alle auf. Was zum? Okay, jetzt habe ich es gefunden. Ich wusste, ich habe was übersehen. Karo-Schlüssel ähm, Dann komme ich ja halt nur hier rein 5 6 7 8 jetzt Also ich kann Film entwickeln. Oh, Moment, einen Moment. Ich habe mich gerade doppelt gemutet. Aber okay. Hallo. Äh weiß, was ich tun muss. Oder weiß ich das? Brauche ich diesen Spind im Third Floor? Müsste der gewesen sein. Ich habe sonst keinen Ahnungspunkt gerade. Das hätte vieles einfacher gemacht. Sieht absolut schrecklich aus. <lacht> ähm. Das das Einzige, was ich irgendwie als Anhaltspunkt habe, diesen Schrank im dritten Stock. Ich weiß, dass der Fahrschuh noch da ist. Ich frage mich gerade, ob ich mir Claire auch backtracken könnte. Oh, ich kann nicht backtracken. Ich kann gar nicht backtracken. Pokémon Go hat ein Event. Ah, nee. Shop. Okay. Äh, Ja, ich komme da gar nicht rüber. Ups. Ja gut, dann hat sich das erledigt. Doch kein Backtracking. Ich bin gerade absolut verloren. Äh, ich nehme mal kurz dieses pa Pulver mit da und guck mal, ob da noch was zu machen wäre. Weil ich weiß, wo ich mit Claire das bekommen hätte. Aber mit ihm. Keine Ahnung. Ich guck das mal nach. Ähm. Leon, Resident Evil 2. Garage, Parking Garage Puzzle. Jail Puzzle, ja genau. You have both power panel parts. Nein, hab ich nicht. Aha. Key item locations. Uh, square crank, power panel part R one, generator room B one. Map. Generatorraum. Ah, nee, warte mal. Ohne Guide weiterlesen. Ich habe mir nicht auf die Seite gelegt wieder. Ja, ich habe handle Generator Room. Wahrscheinlich der Transformatorraum. Ich habe das. nicht dran gedacht, dass ich die Handle habe. Ja. Perfekt. Wo war das zweite? Da, wo wir Mr. X getroffen haben. Meine ich. Ähm ich gehe das ganz kurz ins Inventar packen. Weil ich habe das Gefühl, wir kommen... Die Crank brauche ich noch, so wie es aussieht. Also die Kurbel. den behalte ich mal ich speichere noch mal wenn ich gerade schon hier bin auch wenn es erst fünf minuten her ist ist okay also wir sollten es in zwei bis drei stunden durchspielen können anscheinend ich glaube nicht dass ich das hinkriege. Er hat hinten halt einen Tactical Knife im, am Arsch, aber man nutzt es nicht. Schade. So... Ah klar, das sind Zombiehunde, aber es sind trotzdem ein bisschen Hunde. Immer schade. Ich könnte die alle töten, aber ne. Ich bin grad gar nicht sicher, ob die hässlichen Insektenviecher hier drin waren. Ich glaube bei Claire, aber erst später dann. Da war das im ersten Teil noch. Das könnte auch im ersten Teil gewesen sein. Sehr ja gut möglich. Doch, ja, das war im ersten Teil. Ich verwechsel das gerade. Das war eine Optionale mit Barry. Ah, die ist zu viel. Ah, das war ein Hund oder Licker aus der Luft abschießen. Genau. Nice. Nicht so weit runter. So Ha! Absolut wasted. Es müsste noch mal eines sein. Das sind sogar noch mehr als einer. Okay. Nämlich weißen Zwinger war es einer. Das war nicht mal die, Zwi die Zwinger. Alter, komm on. Ah, deswegen die kleinen Löcher unten. Wir warten noch. Na, die blenden zwar ein, wenn ich eine neue Gesundheitsstufe erreiche. Ich weiß, wo ich bin. Hier waren wir schon. Ähm, was warst du nochmal? 45er. Ich behalte das mal noch so. Wenn ich dann gleich ohne Moon habe, dann äh, gehe ich wechseln. Aber ich könnte jetzt mehr Moon mitnehmen und später, wenn ich noch mehr finde, kann ich die Waffen dann wechseln wieder. Das macht fast mehr Sinn wahrscheinlich. Äh, das Tactical Knife behalten wir. Die Matilda, die 9 mm. Ich habe Bretter im Inventar. Ich könnte das Fenster vernageln. Alright. Also. Ähm Weiß nicht, ob hier frei ist. Wir müssen mal schauen gehen. Okay, das war ein Crit. Nein, der Heli ist immer noch da. Aber ich habe die Kurbel noch. Okay. Ich höre gerade, ob ich äh, X höre, aber ich höre nicht. Deswegen. Die haben beide alternativ. Das ist voll schlau. Die haben voll viel mehr gehabt, sicher mit diesem. Wie kann man die Wege sinnvoll bauen so? Wir haben Orange. So aufpassen. Er kriegt diesen Safe Room nicht, ne? weil es für ihn keinen Sinn macht, ins Chefbüro zu gehen einfach. Ich hoffe, X ist nicht hier. X war ja unten im Gefängnis. Also, für den wird es fast keinen Sinn machen, einfach so zurückzukommen. Ich kann es halt nicht final sagen. Fuck. voll cool wie er sogar auf das reagiert also Weiß ich jetzt, wo mein Missionsort ist. Nein. Fuck, wie komme ich da hin? Über den Wagenheber. Alter, wie komme ich nochmal an den Wagenheber? Ich gucke ganz kurz, wie ich an den Wagenheber komme. RE2, Leon, Wagenheber. Im Aktenraum. Okay. Oh, sorry. Das müsste jetzt aber der Leon-Schlüssel sein. Ja, mein Messer wäre wieder cool. Ähm... Sorry, ich probiere noch weniger M zu sagen. Ich verkacke das voll. Bringt uns diese Tür überhaupt etwas? Ich glaube schon. Ja, dann müssen wir jetzt da durch. Es ist immer noch das linke Pipe, das ist gut. Hm. Ah, Die kann weg? Also wenn ich Platz im Inventar brauche, dann nehme ich halt ein Heal-Item. Wo sind wir denn hier jetzt wieder? Alter, mach ich dir. Nice. Kiste. Ich habe eine Kiste gesehen. Also ich muss schon wieder auf Klo. Was habe ich denn gemacht? So, man lose key. Voll geil. Ich habe den untersucht, dass er mir gesagt hat, welchen Schlüssel das ist. So. Ja, ich glaube, ich bende jetzt mal. Zeitlich macht das auch Sinn. Ähm... So. Ja, dann danke fürs Zuschauen und wir machen jetzt Mal weiter. Vielleicht mal schauen. Vielleicht morgen. Ich guck mal. Also, bis zum nächsten Mal. Cheerio!